Hallo Vietje, hallo Vietje, kannst du uns mal bitte helfen? Und mir ist der ring unter den schrank gerutscht könntest du da mal bitte gucken ob du den wieder findest okay ja das ist lieb ich sehe, da. <lacht> <lacht> und, ich sehe aber klein. ach Mensch bitte ich habe ihn doch auf dem finger entschuldigung Tut mir nur leid. Ja, nur wieder. Also und jetzt machen wir Bewertung. Ja, Gut. Oh. Das ist auch in Ordnung. Juhu!